Hallo. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Frage vom Typ Drag-and-Drop-Markierung im Moodetest hinzufügen können. Wir befinden uns hier bereits im Test und auch beim Testinhalt bearbeiten und fügen hier eine neue Frage hinzu. Da wählen wir hier links in der Liste Drag-and-Drop-Markierungen aus und fügen sie hinzu. Wählen Sie dann hier zunächst eine guten Titel für Ihre Frage, damit Sie sie später immer wieder gut finden. Das heißt natürlich Drop. Den Fragetext können Sie auch mit hier angeben. Ich habe da schon etwas vorbereitet. Es soll hier um die Lage deutscher Großstädte gehen. Sie können beim Editor auch die Frage nach Wunsch noch mit formatieren. Stellen Sie dann hier noch die erreichbaren Punktzahlen mit ein. Ich ändere das mal auf 3 und kann auch ein allgemeines Feedback mit eingeben. Und dann schauen wir hier weiter runter. Hier in dem Bereich Vorschau geben Sie das Hintergrundbild ein, wo denn also die Markierungen drauf getroffen werden sollen. Sie können das einerseits mit Datei wählen, den Button, oder auch wenn Sie sich Ihren Explorer hier öffnen, können Sie ein Bild sich auswählen und per Drag Drop hochladen. Nun geht es weiter zu den Markierungen. Sie können einerseits hier schon bestimmen, dass die verschiebbaren Elemente immer zufällig angeordnet werden. Das ist also quasi wie das, ähm, die Option Antworten mischen bei den anderen Fragetypen. Dann nehmen wir zuerst Berlin und sagen davon sollte es nur eines geben. Weiterhin unsere Heimatstadt Leipzig sowie München und Köln. So, da haben wir unsere vier Beispiele. Dann können wir uns das Markierungsfeld einklappen und zu den Dropzonen wechseln. Also zu den Bereichen, wo dann die Begriffe zugeordnet markiert werden sollen. Sie wählen hier beim Umriss aus, ob es ein Kreis, ein Polygon oder ein Rechteck sein soll. Ich nehme mir hier einen Kreis und wähle aus, dass die erste Markierung, die erste Dropzone Berlin sein soll. Schauen wir nun hier oben in unsere Vorschau. Ist hier oben links in der Ecke Berlin erschienen und mit einmaligem Klick drauf kann ich diesen Kreis verschieben. Sie könnten auch den Radius, wie Sie sehen, hier noch etwas vergrößern oder verkleinern. Dazu müssten Sie auf dieses Viereck hier am Rand klicken. Weiterhin verfahren wir mit unseren anderen Optionen, die wir haben. Sie sehen, auch die Koordinaten erstellen sich hier immer automatisch. Sie könnten also auch manuell das anpassen und eingeben. Da würde sich das auch anpassen. So, dann haben wir noch München und zu guter Letzt Köln. Das gestalten wir mal ein wenig großzügiger ja, hier mit dem Ruhrpott. So, da haben wir unsere vier Bereiche. Sie könnten natürlich auch noch mehrere definieren, wenn Sie das möchten. Wir ändern und wir speichern unsere Änderungen einfach mal und schauen uns in der Vorschau an wie das aussieht. Hier haben wir also unsere Deutschlandkarte, hier unten die Optionen und ziehen das hier in die Deutschlandkarte hinein. Als Hinweis auch noch für Ihre Studierenden, Sie sollten nach Möglichkeit wirklich einen PC oder Laptop verwenden, keine Geräte, die mit Touchscreen bedient werden, denn unter Umständen kann es hier zu Darstellungs-, kommen oder dass die Aufgabe nicht bearbeitbar ist. Das war der Fragetyp Drag-and-Drop-Markierung. Viel Freude beim Nachprobieren.